Es wäre schön, wenn wir in der Wissenschaft oder in den Sozialwissenschaften, und ganz besonders in der Ökonomie, die Diskussion im Stil von Karl Popper führen könnten. Also wir suchen, ähm, wir, wir, wir stellen Hypothesen auf ähm, und gehen dann ganz neutral an diese, an diese Hypothesen äh, dran, äh, testen sie und leben mit denen, die wir nicht verworfen haben. Ich glaube, der äh, Betrieb ist leider etwas anders und er lässt sich wahrscheinlich besser mit äh, Wissenschaftsphilosophen wie Thomas Kuhn beschreiben, dass ähm, wenn sich dann äh, bestimmte äh, Hypothesen nicht widerlegen lassen, dass sich diese Hypothesen äh, dann zu Schulen entwickeln, dass Paradigmen daraus entstehen, dass äh, äh, Leute auch Karriere im, im akademischen Betrieb äh, mit diesen Paradigmen machen, äh, dass diese Paradigmen dann so lange Bestand haben, bis äh, die Realität äh, Probleme aufwirft für die Paradigmen. Dann, wie Kuhn das beschrieben hat, gibt es dann die Verteidiger des Paradigmas. Ja. Zunächst ist es also so, in etwa wie bei der Kirche, dass sich zunächst mal die Wagenburg bildet, das alte Paradigma verteidigt. Und wenn dann sich die Fakten so stark verändert haben, dass die herrschende Lehre unterminiert ist, kommen die Rebellen durch. Und es entwickelt sich, entwickelt sich ein neues Paradigma. Also leider ist der Diskurs nicht so neutral wie man das sich gerne vorstellen würde, wenn man Popper gelesen hat. Also der ökonomische Kurs, das Paradigma, war und ist ja sehr stark angelsächsisch dominiert. Das kann man ja auch einfach darin ablesen, wenn man sich anschaut, an wen die Nobelpreise gegangen sind für Ökonomie, seit es den Nobelpreis gibt, vornehmlich in den angelsächsischen Raum. Jetzt ist aber diese, das herrschende Paradigma in die Krise geraten. Das herrschende Paradigma, das jetzt herrschende Paradigma, hat sich ja Ende der 70er-Jahre, Anfang der 80er-Jahre herausentwickelt war die Rational Expectations Revolution, ähm, Bob Lucas, äh, Efficient Market Theorie, äh, Eugene Farmer. Äh, man hat, äh, nachdem äh, die, äh, kentianische, das kanzianische Paradigma in den 70er Jahren doch äh, sehr gebeutelt wurde, äh, also wenn ich darauf zurückkomme, äh, da war die Realität so, dass sich das Paradigma nicht mehr hat aufrechterhalten äh, lassen. Es, es wurde von der Realität infrage gestellt. Also hat sich dann, haben dann die Rebellen, damaligen Rebellen, äh, heute würde man sagen die Neoliberalen, wenn Sie so wollen, äh, ein, ein Gegenparadigma entwickelt. Rationale Erwartungen, effiziente Märkte. Und dieses Paradigma, das Anfang der 80er Jahre dann auch politisch umgesetzt wurde, denken Sie an äh, die äh, Reagan Revolution, denken Sie an Thatcher, dieses äh, Paradigma hat äh, dann zu, einem, äh, zu einer Entwicklung in der Politik geführt, aber auch in den Finanzmärkten und in der, in, in, in der Wirtschaft, ähm, die meines Erachtens die Grundlage für das geliefert hat, ähm, was wir dann später an Fehlentwicklungen gesehen haben. Wenn Sie hergehen und fest davon überzeugt sind, dass alle Wirtschaftssubjekte rational sind und alle Märkte effizient mit diesen beiden Grundannahmen, wenn Sie die behandeln wie Axiome in der Physik, dann können Sie makroökonomische Modelle bauen, in denen Sie zum Beispiel die Geldpolitik auf reines Inflation-Targeting reduzieren können. Dann reicht es, wenn die Zentralbank den, die Inflationsrate eng gemessen als, Konsumentenpreis, als Veränderung des Konsumentenpreisindex an einem Ziel hält. Dann wird Geldpolitik... Zu dem, was Mervyn King mal so beschrieben hat, dass es ist wie, ähm, wie, wie die Arbeit eines Zahnarztes. Also äh, mit einem umfangreichen äh, Apparat äh, wird ein ganz, ganz kleiner Teil des Körpers mit höchster Präzision bearbeitet. Äh, denn sie können dann den Rest vernachlässigen. Wenn die Märkte effizient sind, müssen sie sich nicht um Vermögensmärkte kümmern. Sie müssen sich nicht um, darum kümmern, wie Kredit überhaupt entsteht. Das sind alles Dinge die dann ähm, ja, ins rechte Lot fallen von selbst. Insofern hat eigentlich dieses Paradigma doch sehr wesentlich dazu beigetragen, wie die Zentralbanken vorgegangen sind. Es hat auch dazu beigetragen, wie wir in der Finanzindustrie Risiko gemessen haben und Portfolien aufgebaut haben. Ähm, wenn die Märkte effizient sind und die ähm, Wirtschaftssubjekte auf den Märkten rational, wenn Sie dann noch dazu nehmen was natürlich auch noch sehr schön wäre, dass die Finanzmarktpreise normal verteilt sind, dann können Sie ähm, Risikomodelle bauen, Value at Risk, die Ihnen die Illusion, jetzt muss man sagen, im Nachhinein die Illusion geben, dass Sie alles voll unter Kontrolle haben. Sie können genau ähm, berechnen, äh, täglich, stündlich, äh, minütlich, sekündlich, wie viel Risiko bis zur zweiten Stelle nach dem Komma Sie gerade fahren. Sie können Portfolios aufbauen, die Sie ganz genau steuern können ja, mit diesen Modellen, zumindest glauben Sie das. Wenn aber die Wirtschaftsobjekte nicht immer rational sind, nicht immer, oft, aber nicht immer, ja, und die Märkte oft, aber nicht immer effizient sind, dann brechen in diese Modelle weg. Ähm, dann kommt es zu Unfällen und ich glaube, man muss diese ähm, Finanzkrise, die wir jetzt seit ja, vier Jahren schon durchleben, man muss die sehen als ähm, Reaktion, wenn Sie so wollen, als Unfall, nachdem ähm, wir sowohl die Geldpolitik als auch äh, unsere Aktionen im Finanzsektor ähm, auf mangelhafte Modelle gebaut haben. Dann hatten wir ähm, eine Situation, in der der Kredit äh, seit den 80er Jahren äh, auf eine Art und Weise gewachsen ist, äh, die das System überfordert hat. Äh, wir haben den Kredit enorm ausgeweitet äh, in der Annahme, dass wir diese Beziehungen im Griff hätten. Äh, wir hatten äh, erwartet, dass wir diese Kreditbeziehungen ähm, mit unseren Modellen beurteilen könnten. Das hat nicht geklappt. Äh, die Produkte, die gebaut worden sind, äh, amerikanische Hypotheken, Hypothekenpapiere, ähm, also denkt sie an Collateralized Mortgage Obligations, äh, wir haben diese Kreditbeziehungen nicht richtig verstanden. Ähm, jetzt ist mit dem Platzen der Kreditblase, ist Vertrauen verloren gegangen. Wenn Sie so wollen, kommen wir aus einer Situation, wo äh, wir blindes Vertrauen hatten, weil man dachte, man hätte die ganzen Risiken, die in Kreditbeziehungen bestehen, im Griff, also beinahe blindes Vertrauen hatten in diese Produkte, kommen wir zu einer Phase, in der das Vertrauen völlig verloren gegangen ist. Äh, keiner traut dem anderen mehr. Die Banken trauen untereinander nicht mehr. Und das System frisst sich fest. Ja. Ähm, also diese Rolle des Kredits äh, verstehen wir, glaube ich, in der traditionellen, in der jetzt herrschenden Ökonomie nicht gut genug. Es ist sehr schwer, sich eine moderne Volkswirtschaft ohne Kredit vorzustellen. Eine Volkswirtschaft, die praktisch nur auf, auf Tausch besteht, wo es keine Kreditbeziehungen gibt. Also werden wir den Kredit nicht loswerden. Wir werden ihn weiter brauchen. Ähm, deshalb werden wir wahrscheinlich auch im Fiat-Geldsystem festhalten, ähm, im fraktionalen Reservesystem, was ja auch eigentlich ein Kreditsystem ist. Wenn wir also diese Errungenschaften behalten wollen, und es gibt ja auch einen gewissen guten Grund, warum die eingeführt worden sind, denn diese Kreditwirtschaft hat uns ja auch sehr hohes Realwachstum über lange Zeit beschert, müssen wir aufpassen, dass wir diese Kreditzyklen beherrschen, dass wir nicht von gesundem Misstrauen in blindes Vertrauen hineinstolpern, stolpern, das dann wieder in blindes Misstrauen ähm, umschlägt. Also ist es wichtig, wenn man sich über die Natur des Kreditzyklus etwas klarer geworden ist, äh, in der Geldpolitik, ähm, in der sogenannten Makropotential-Regulierung, also in der Mischung aus, aus, aus, äh, aus wenn, ich so, wenn man so will, Makropolitik und Regulierungspolitik, dass man die gezielt einsetzt, um, ähm, ich würde mal sagen, manisch-depressive Anfälle zu vermeiden. Das kann man dadurch tun, dass man im Aufschwung auch äh, die Geldpolitik etwas enger gestaltet, auch wenn sich die gemessene Inflationsrate nicht erhöht, ja, die uns ja wie, wie gesagt nur diesen winzig kleinen Teil des Wirtschaftsgeschehens abbildet, nämlich das, was mit den Preisen für Konsumgüter passiert, winzig klein, Die sagt uns ja gar nichts, was mit den Preisen für Vermögenswerte passiert, wo Kredit eine viel größere Rolle spielt. Ich meine, wer kauft sich schon seine Kartoffeln auf Kredit? Ähm, kaum einer, niemand, aber sein Haus auf Kredit tut, kauft wahrscheinlich jeder. Ähm, also ist es auch sehr viel wichtiger, in einer Kreditwirtschaft sich die Hauspreise anzuschauen, als die Kartoffelpreise. Ähm. Man würde dann sagen, wenn die Hauspreise kräftig steigen, aber die Kartoffelpreise jetzt gerade noch unverändert sind, ist es trotzdem ein Anlass für die Geldpolitik, ähm, was dazu zu tun. Denn da gibt es so große Kreditschaffungen. Bis hat die Geldpolitik praktisch nur auf die Kartoffelpreise geschaut. und sagt, Die Hauspreise gehen uns nichts an. Krasses Fehlurteil. Ja. Also das wäre was. Man müsste sich auch, man kann sich natürlich auch über alle äh, dynamischen Regulierungen, kann man sich äh, Gedanken machen, was ja auch getan wird, dass man... Im Aufschwung verlangt, dass die Banken mehr Reserven halten und im Abschwung das wieder lockert. Also da gibt es einige äh, Überlegungen, die man anstellen kann, äh, um mit diesen Kreditzyklen äh, etwas besser umzugehen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Musik